Ich bin Gönnen Tufan, ich bin Physiklaborantin und arbeite hier in der PTB. Wir haben hier haben wir eine Handelsfrage und die Handelsfragen müssen erstmal überprüft werden, damit sie auf dem Markt zugelassen werden. Man möchte ja bei der Referenztemperatur bei 20 Grad überprüfen, ob dieses 2 Kilogramm immer noch 2 Kilogramm bei minus 10 Grad anzeigt. Ich bin Amrei Weimann, ich bin 22 Jahre alt und bin Physiklaborantin im dritten Lehrjahr. Mein Name ist Ferris Bromme, ich bin auch Physiklaborant, auch im dritten Lehrjahr. Also ich habe mich schon immer für Technik und Naturwissenschaft interessiert und habe mich deshalb für den Beruf Physiklaborant entschieden. Also ich habe mich vor allem dafür interessiert, weil es einfach regional so ein großer Arbeitgeber ist und auch mich schon immer sehr interessiert für die Naturwissenschaftlichen Fächer in der Schule. Man lernt alles von Anfang an, also man muss jetzt nicht in Physik, Mathe und Chemie auf einstehen, sondern man kann das alles hier lernen. Also man sollte ein bisschen perfektionistisch veranlagt sein. Also es ist ziemlich wichtig, dass man alles gut notiert und schöne Auswertungen schreibt und Diagramme macht. Man sollte daran auch ein bisschen Spaß haben und ja, Teamarbeit ist super wichtig. Ja, wir sind das Nationale meteorologie von Deutschland, das heißt, es ist quasi unsere Hochheitsaufgabe, genau zu arbeiten. Ich würde auch auf jeden Fall wieder hier diese Ausbildung anfangen, vor allem dieses breit gefächerte, dass man wirklich in alle Bereiche danach auch gehen kann und nicht spezialisiert ist, nur auf einen Bereich. finde ich hier sehr gut. <lacht> es war die Aufgabe. <lacht>